Hey Leute, ich bin's Conny und mit dabei ist LplayD. Heute spielen wir mal Tapping Legends X. Hallo liebe Leute. Als allererstes laufe ich hinten zur Belohnungskiste, weil die lächelt mich schon an. Gib mir meine Belohnung. Wir brauchen die Belohnung. Hab, hab, <lacht> <lacht> hab ich eine Belohnung bekommen? wir nichts ich eine Belohnung bekommen? Also ich habe schon eine bekommen. Was hast du bekommen? Äh, Tapping via viral oder so äh, eins keine Ahnung sowas ja, Okay keine Ahnung also ich würde jetzt erstmal sagen ich klicke erstmal ein bisschen weil das ist ein ganz normaler Klickersimulator Simulator und Klickersimulatoren Simulatoren sind ja an sich immer noch nicht so anspruchsvoll aber wisst ihr was anspruchsvoll ist die richtigen Codes für so ein Spiel rauszusuchen und deswegen haben wir heute alle Codes rausgesucht die das Spiel angeblich hat und ja. ich würde sagen wir fangen erstmal mit dem neuesten Code an und der steht direkt ja. auch auf der Seite von dem Spiel der ist ziemlich leicht zu finden und das ist Einfach. der gute Code 50k 50. SAS-Code. Jawohl. Und Gut, um, damit um den Code einzugeben, müssen wir erstmal rausfinden, wo man das macht. Ich gehe davon aus im Shop. Ah, hier, direkt da oben. Im Shop können wir dann oben auf Codes ja. gehen, geben hier rein und dann 50k SAS-Code. Geben wir ein und. De äh, redeem Damage, wir halten mal 5. Okay, nice. Okay. Der nächste Code, den ich eingebe, ist einfach mal. Warte, welchen könnten äh, wir gebrauchen? Ich habe hier eine ganz lange Liste mit Codes. Die Frage äh, ist, welchen brauchen wir jetzt auf jeden Fall? Vielleicht Hell. Hell? Meinst, meinst du Hell? Das gibt uns fünfmal so viele Tabs, sechsmal Tab-Vials, fünfmal Tab... Okay, nehmen wir. Wir nehmen den Code Hell. Ja, perfekt. Okay, Code Hell und wir kriegen wir geben tab vials sechsmal, fünfmal. Wir müssten hier auch Wiedergeburten machen, also Rebirths, also, mhm. müssten wir, wir auch machen. Deswegen, ja, wäre es ja. eigentlich vor, das auch zu machen. Und was ich mache, ist, ich kaufe mir den premium Autoclicker, weil ich hasse es zu klicken. Ich will meine Maus ja, dafür nicht kaputt fahren. machen, also mach den an! Danke für den Kauf. Hab... Er lacht mich aus. Ah, okay, er funktioniert, <lacht> oder? Ich hab das Geld dafür nicht, also werde ich Hä? dafür nichts. Ja, Autoklicker funktioniert nicht. Achso, äh, ach hier Bonus. on Original Tapping Legend Pass einlösen. Daniel, ich werde einmal neu joinen bei mein Autoklicker. Ich wurde gescampt. Okay, warte, wie kannst du rebirthen? Ja. Also, du gehst einfach auf die zwei Pfeile äh, neben den Pads. Okay, ich versuch's mal gerade äh, vorzustellen, weil ich bin immer noch im Ladescreen. Achso, oh. <lacht> okay, zwei hey, Pfeile ist... neben den Pads. Hier, das ist traden. Also die anderen Pfeile. Um, andere Wiedergeburt, ja. ja, mache ich. Kaufen, kaufen, <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. Ja, wie Ach, immer, der Autoklicker halt. läuft, aber ich krieg keine Effekte. Ich sehe das jetzt erst. Oh mein Gott, ich <lacht> wurde doch nicht gescammt. <lacht> ich kann einfach die ganze Zeit jetzt Rebirths kaufen. Wie geil ist das denn? Ja. Okay, siehst du, wie viele Rebirths ich habe? Ja, okay. Äh, Aber du hast mehr als ich, sehr viel mehr du, du überholst mich schon Ja, ja, weil jetzt klicke ich die ganze Zeit nur noch auf Rebirth Einfach Rebirthen, ja. so easy geht das Aber ich würde sagen, wir geben mal den nächsten Code ein Und dafür gehe ich wieder hier auf den Shop Dann auf Codes Und dann gebe ich hier den Code ein 15 Millionen Und dafür kriege ich Habe ich eingegeben? Habe ich wieder vergessen? Ja. Nee, ich habe 10 Millionen, ich bin blöd 15 Millionen natürlich 15. Einlösen so, dafür kriege ich tap weil 5, Redeem-Luck-Weil oh, 5 dann, und Damage-Weil 5. Und jetzt geht's auf jeden Fall sehr schnell. Und so kann ich mehr Rebirths auf einmal haben? Ich mache Auto-Rebirth. Ich mache Auto-Rebirth. Hey, bei mir. Noob mit oh, oh, Robux, so einfach. Ah. Ah. Äh, kurz, ach so, ach so, bei mir ist der Autoklicker auch an, oder was? Nee, also nicht Guck der. Guck mal links, den ob das bei dir kaufen. hochgeht. Nee, geht nichts, <lacht> geht nichts. Ja, dann muss ich die Wiedergeburt noch kaufen. Aber ich aber muss dir ja eine Sache sagen: dem Spiel, es ist zwar ganz schön und gut hier, sich mit Robux durchzukaufen, aber es dauert doch ziemlich lang. Deswegen würde ich sagen, brauchen wir mal wieder einen Code. Und der nächste Code äh, um, ist dann ganz einfach Fixes3. Äh, wo hast du die Codes her? Tja, gib einfach <lacht> den Code ein: Fixes3. Ich kann ihn dir auch Fix. schicken. Ah. Ja, ja, bitte schick's. Aber ich hab's gerade gesehen. Fixes 3. Und hier ist die Liste mit den Codes, die ich rausgesucht habe. Da habe ich ziemlich lange für euch recherchiert, Leute, um euch die besten Codes in dem Spiel rauszusuchen. Jawohl, Fixes 3 ist eingegeben, Jungs. So. Also, Aber es geht okay. mir immer noch nicht so schnell. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Codes ganz schnell durch. Der nächste Code ist 40k Really Hot Code. So wird er geschrieben. Wir lösen ihn ein. Kriegen dann noch ein bisschen Boni dazu. Als nächstes, das Gegenstück zu Hell ist natürlich Heaven. Geben wir auch ein und kriegen dann nochmal 5 tab -Vials und so weiter. Der 30k-Cool-Code war der letzte Code. Den geben wir auch noch ein Der gibt uns dann auch noch mehr Boni. Und natürlich den Code 10 Millionen, wobei ich den vorhin aus Versehen schon eingelöst habe. Dieselben Boni kriegt ihr auch, wenn ihr den Code Galaxy eingebt. Und das hört jetzt langsam nicht mehr auf mit den ganzen Boni, die wir hier kriegen. Ja. Der nächste Code, den ihr eingeben könnt, ist 20k Likes for Wilds. Machen wir. Und dafür kriegen wir drei Damage Vials. Dann so. als nächstes den Code Mines. Dann noch der Code 1 Million Group Members. Wir gehen die jetzt alle durch. Als nächstes der Code Big Boost Pack. Können die Leute nicht schreiben oder was? Code Expired stand da jetzt auch. Big oh, Boost. <lacht> ja, eigentlich müsste es ein Big Boost Pack sein. Aber der Code nee, nee, nee, ist Expired. Nee. Komisch. Na gut, der geht dann nicht mehr, da aber nicht mehr. wir sollten uns mal ein bisschen hier in der Map umsehen, oder? Weil bisher ja, haben wir nur geklickt, aber noch nicht viel gemacht. Was gibt's denn hier noch zu das machen? Stimmt. Wofür klicken wir eigentlich? Also hier gibt's ein paar Eier, die kosten gar X. nichts. Ja. Also, keine ja, Ahnung, ich kann gerne mit. mal hier so ein, so ein Ei öffnen, vier Stück, nee, drei Stück. Öffnen wir drei Stück und kriegen Hamster, ja, blöd, brauche ich nicht. So, ja, wow, ich gehe auf boah, meine Pets. ich ruste die einfach mal aus. Warum geht das bei mir nicht so schnell? Achso, du hast ja Autoklicker. <lacht> <ja. lacht> ich habe den Premium-Autoklicker. <lacht> Ich hab schon, ich, da steht 31 Rebirths, das ist echt nicht so viel. Das ist viel mehr Rebirths ja, als ich. Äh, als ob. Okay, das habe ich gar nicht gecheckt. Äh, ja. Ich habe doch Auto-Rebirth an. Jetzt habe ich Auto-Rebirth ja. an. Und jetzt machen wir ein Eck auf und wir kriegen den Hamster. Okay, das tut weh. Ausrüsten natürlich. Ich weiß gar nicht, oh. äh, ist Auto-Rebirth an, wenn es rot ist oder wenn es grün ist? Auto-Rebirth? Ich glaube, jetzt ja. ist Auto-Rebirth an. Ich klicke nochmal auf Rebirth. Mal den, nochmal den Hamster. Ja, jetzt macht er die Rebirths automatisch. Guck mal, meine Rebirths, äh, Daniel. Äh, hast du die auch gekauft, oder wie? Ja, das hatte ich Out vorhin Rebirth. die ganze Zeit gekauft, aber der hat nicht gemacht. Jetzt macht er das. Guck dir meine Rebirths an. <lacht> ich habe mich schon gewundert, warum ich so festhänge. Keine Rebirths. So, ja, ich kann leider das nicht machen. Mit dem Auto-Rebirth, weil, wie gesagt, kein Geld. <lacht> ich habe nur, wie viel? Also, ich habe 100. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt ein paar bessere Sachen. Komm, wir gehen da hinten zu den Portalen, Daniel. Ja, ja, perfekt. Aber ich ja. werde auf einem jeden Fall hier in den Settings äh, Soundeffekte ausmachen. Weil die Soundeffekte, die sind echt zu viel. Hm, Höre ich zwar nicht, aber ja. Glaube ah. ich dir. <lacht> also wo gehen wir hin? Forest? Kostet mich das was? Dafür brauche ich... 2.500 Alter. Rebirths? Okay, was ist das Ach, günstigste? Rainbow, Rainbow Machine ist in, in this area für 150 Ach, Billion gut. Rebirths. Alles klar. Also man muss ja schon eine Weile spielen, bevor man in eine neue Welt kann. Ja. Was ist das denn? Das ist Betrug. Ich glaube, vielleicht Betrug. sind wir in die falsche Richtung gegangen. Das kann auch sein. Das vielleicht kann sein? Auf der ja, komm, dann gucken wir mal, ob wir in die falsche Richtung gegangen sind. Äh, könnten, könnte ich wenigstens den Standard-Autoklicker kaufen. Das wäre Was steht denn da für den? Da, ne, der steht free ah, not unlocked. Okay, unlocked. keine Ahnung, wann ja, man den unlockt. Ich muss mal extra eine Ebene freischalten oder so. Das kann alles sein. Äh, mhm. uh, this way to upgrade. Oh, das ist. Das okay, dann gehen wir erstmal zu den Upgrades. So. Uh, Rubins for was Skin befinden. Exchange Tab. Rubies for skins. Ich hab ein paar ah, Rubies hier. with Tap Booths. Ich geh da rein. Ah, warte, um, nah, Geht nichts. Oh, die sind <lacht> alle ein bisschen teuer. Ja, davon kann ich mir noch nichts ja. leisten. Na gut. Das wäre traurig. Und hier kann ich mich mit Rubies upgraden. Multiplikator ist schön. Free. Hier gibt es den Free-Auto-Clicker für eine ah. Million Rubies. Ach du heilige <lacht> Maria. Ja, natürlich muss das Overpowered sein. More Rebirths. Multiplikator. Was gibt's denn hier? Haustierinventar brauche ich nicht. Schnellerer Spaziergang auf jeden Fall. Das hole ich mir. Äh, ja, Critical ist Chances nehme ich Autoklicker Multiplikator. Oh, das kostet jetzt auf einmal wieder so viel. Okay, ich würde sagen, ich hole mir noch einen Tipp Multiplikator. Und dann gucken wir mal. Ich kriege jetzt pro Tipp so 2500. Ja. Das ist immer noch nicht das Beste, was es gibt. Was, wenn ich denn hier in den Shop gehe und nach unten scrolle... Hier haben wir jetzt die ganzen Boosts, die wir bekommen haben. Und ich würde sagen, wir verwenden jetzt erstmal ein paar von diesen Boosts. Weil wir haben äh, ja jetzt wo. sehr viele Boosts durch die Codes bekommen. Wenn ihr auch so viele Boosts haben wollt, dann skippt nochmal zurück. Guckt euch nochmal genau die Codes an, die wir eingeben. Aber ich würde sagen, wir geben jetzt noch ein paar mehr Codes ein. Dafür Natürlich. scrollen wir wieder hoch. Und der nächste Code, den wir eingeben, lautet einfach nur Rainbow. Und ich hoffe, der ist noch nicht expired. Und er ist schon expired. Ja, ich glaube, die restlichen äh, gibt äh, nicht mehr verfügbar. Das kann sein. Das kann gut sein, okay. dass die Restlichen hier nicht mehr verfügbar sind. Ja. Dann probieren wir die einfach mal aus. Ich probiere alle Codes aus, die wir auf der Seite haben. Und wenn einer funktioniert, dann sage ich euch Bescheid. So. Dann geben wir noch Carrot Third ein. Geht nicht mehr. Nee, geht Schade, schon so viele viel. Codes expired sind in dem Spiel. Echt schade. Ah, hier Boost. Double Tap Multiplikator. Ach so. Ja. Aber wenn wir den Code Ach. Russo eingeben, geht es doch bestimmt noch, her. Ja? Okay, ja, der Code Russo funktioniert. Die Codes funktionieren, aber die bringen einen nicht so viel. Der Code Toadboy gibt euch 250 Tabs. Das merkt man praktisch gar nicht. Dann gibt es noch den äh, Code... Catman, der funktioniert auch. Gebt euch 250 Tabs und dann natürlich noch der Code RUCKZIG. Gebt euch 250 Tabs und das sind alle Codes, die es gibt tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die anderen Ach Codes so. sind alle expired, aber ja. ja, ich bin jetzt auf jeden Fall für eine Stunde lang ähm, durchgehendes Tappen vorbereitet. Ich kriege auch langsam ein paar Rubies dazu, also das geht. Das ja, geht. das geht echt. Irgendwann geht das ja. Äh, ja... Das Gute daran, das Schlechte daran ist, ich habe keine Autoklicker und so weiter, das heißt... Du, äh, das Autoklicker heißt, kann man noch ein einfach... Ich habe keinen Autoklicker auf meinem PC, weil die... Ich, ich vertraue fremder Software nicht so ja. und das, deswegen... Ich würde wahrscheinlich selber einen Autoklicker coden, bevor ich einen oh. Autoklicker von irgendwo benutze. Ich kann jetzt 20 Rebirths machen, jetzt! Ja, wie, dachte, wie schön! Ich habe ja, schon, ich. Ähm, Ey, du hast doch auch schon 200 Rebirths, nice! Ja. Ich habe 650, also... Oh, ich komme schon auf eine Million. Ja, hier, more, more Rebirth. Das, das... Das hört sich nach was an. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu ja. den Leaderboards. Das hier sind auch die Leaderboards, oder? Hier. Ja. So, also bei den Leaderboards sehen wir irgendwelche riesen Leute. Tapping Lord. Ey, only ich glaub, one exists. Ja, okay. Ich komme mit dem Rebirths schon besser, klar. <lacht> <lacht> Kann ich hier oh, ich, springen, ich, ohne ich glaub, zu sterben? Ja. Aber das war's dann auch. Okay. Ja, ich glaube, ich brauche jetzt bessere, wie soll ich sagen? Ah, hier Rebirths komplett. Ein Rebirth dazu bekommt. Perfekt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich schon auf die auf die auto clicker sparen soll. Oder? Äh, nicht. Noch sollte. Dass du nicht auf den Free-Auto-Klicker sparen. Der ist ziemlich teuer. Aber ich würde sagen, wir sparen jetzt langsam mal auf den äh, Waldbereich. Forest kostet 2500 nee. Rebirths. Ich habe... Oh Gott, <lacht> wie viel Rebirths hast du denn? Wie hast du denn das gemacht? Äh, ja, wie gesagt, ich habe mir welche gekauft. Äh, dass ich mehr Rebirths machen kann. Ach so. Ich wusste ja, ja. gar nicht, dass das so funktioniert. Ich dachte, die dadurch dass das kriegt man die Rebirths schneller. Dann mache ich natürlich die Auto aus. Ah, ich verstehe. Dadurch mache ich aber auch nicht so viel mehr Rebirths, oder? Nee, ich krieg 2 k 2K, aber ich. aber ich verstehe nicht, warum du dann trotzdem schneller bist als ich. Weil, weil ich habe ja die ganze Zeit alles auf Auto. Ja, ich habe, wie gesagt, ich kaufe mir immer äh, zwei... Ich habe auch einen Doppelklicker auf meinem, meiner Maus. Das habe ich nicht gesagt. Achso, ja, stimmt. Ich klicke auch nicht so schnell. Wenn ich jetzt mm. so klicke, oh, dann geht es auf jeden Fall sehr viel schneller. Dann brauche ich auf jeden Fall einen Tipp-Multiplikator, aber davon kann ich mir auch nichts mehr leisten. More Rebirths bringt mir gar nichts. haus Inventar auch nicht. Schnellerer Spaziergang wäre cool, aber bringt mir jetzt eigentlich nichts. Wie viele Rebirths brauchen 2500 Rebirths. I Warte, Ach, du hast 11.000... Wie hast du das gemacht? Wie schnell ich klickst du? Ich muss jetzt auch kurz mal so schnell klicken. Ich merke... Alter, wie schnell klickst du, Daniel? Alles klar. Also, es bringt gar nichts, Robux auszugeben. Leute, wenn die Leute einfach... Wenn man einfach einen normalen Autoklicker benutzt, der einmal pro Millisekunde klickt, dann ist das auf jeden Fall so viel schneller. Nein, nein, nein, nein, das ist meine Maus, das ist meine Maus. Hab ich nicht gesagt. Das war... Wenn deine Maus einmal ich. alle Millisekunden klickt, dann geht das so viel schneller. Also, dann ist das ja. Spiel in der, in der Hinsicht schlecht gemacht, wenn ich so einen Klicker-Simulator machen würde, dann würde ich natürlich einen d reinhauen, der so schnell ist wie der Premium-Auto-Klicker. Sonst macht der Premium-Auto-Klicker doch gar keinen Sinn. <lacht> Naja, da haben sich die Entwickler wohl nicht so viel Gedanken zugemacht. Ja, damit habe ich sie ausgetribbelt. Du hast vor allem mich ausgetribbelt, <lacht> der auf wenig Rebirths rumhängt. So, ich hole mir jetzt hier 80 Rebirths, klick wieder auf Auto. Äh, dann müsste ich jetzt theoretisch wieder... Hier, Timeplay, also Gifts bekommen. Ja, okay. Guck mal, der macht die Rebirths wieder nicht. Jetzt ist der Auto... Das, das ist die Sache, dieses Auto-Rebirthen. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. 10K-Rebirths bei 9, äh, 9 ne, B. Ja, ah, das mache ich ja. Dann wirst du mich anschauen. Ey, äh, dann wirst du... Schieß ich dich aus den Socken. <lacht> okay. Ich jetzt schon Alles klar. Okay. Daniel hat mich outperformed. Machst du aus erst 1000. <lacht> ja. Dahin bring mich also meine Robux. Leute, merkt Bam. euch, dass Robux Bam. ausgeben lohnt sich nicht. Jetzt habe ich dich, nicht nur dich überholt. Äh, ja, okay, was heißt überholt? Ich bin jetzt weltenweit weg von dir, aber das ist... <lacht> Ja, ich sehe es gerade an. Eger! Also, Leute, niemals Robux ausgeben in solchen Spielen. Das hat sich ja halt sowas von gar nicht gelohnt. Ich bin der, der, wie heißt es? Ich bin der Offenbare. Na gut. Wo sind eigentlich meine Pets? Ich habe die doch ausgerüstet. Der alle ja, Ausrüsten-Knopf funktioniert nicht. Dankeschön. Bin ich schon bei 39 tatsächlich schon. 30.000 Finger tut aber schon weh. Okay, jetzt kriege ich aber langsam auch ein paar Rebirths rein. Also langsam. Oh, jetzt bin ich bin nicht runtergefallen. Äh, Im Shop kann ich ja die Dinger. So, ich haben. öffne jetzt nochmal ein paar Eggs. Oh, ich habe ein seltenes ja, Egg bekommen. Das ist. Da schon mal etwas, aber ich weiß nicht, wo die Boots sind. Ah, hier 22. So, ich gehe jetzt auch mal. Ne, ich will gar nicht mehr in den Forest. Ich gehe, <lacht> na doch, ich gehe in den Forest. Ich kann mir sowieso nichts anderes leisten. So, im Forest angekommen. Was kann ich hier? Bessere Pets ja. holen, oder? Ja, ich gehe ich gehe mal rein, da wo ich reinkomme. Ich meine, bei 49 bin ich bin ich sicher, wo ich reinkomme. Mhm. So, also jetzt habe ich hier bessere Pets. Ich gehe auf Bestes ausrüsten und gehe dann 50. wieder auf Rebirths. So, Auto. Verstanden. Okay, langsam verstehe ich das Spiel. Das ist, das bedient sich halt sehr komisch, das Spiel. Aber es funktioniert irgendwo. Ja, also Daniel, ich habe dich ja, ja, überholt. Echt? Ja. ja. ja. Okay, ich habe es ich jetzt langsam raus. Ich weiß jetzt langsam, wie man das macht. Man muss die Multiplikatoren für sich nutzen. So, ich komme in die nächste Szene, ist Szene bei 500.000 Rebirths. Warte, bist du jetzt Forest oder wo bist du? Ja, ja, ich bin beim Forest, weil weiterkomme ich dann Okay, weiter weil auf ich jetzt auch komme ich. Ja. Ich muss weiterkommen. Ich will wenigstens in diesem Video noch in die Wüste kommen. Und das habe ich bald drin. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Wie viel brauchst du da? 500.000. Oh, oh, und ich habe Wie, wie bei aus? Ach, so, so, jetzt mache ich wieder meine Auto-Rebuffs aus. Upgrade ja, yourself here with Rubies or Token. Ah, hier kann man wieder Upgrades kaufen. Das ist doch praktisch. Oh, oh, bald kann ich mir tatsächlich die Ein äh, den gratis auto clicker kaufen. Gut. Ich habe mir jetzt Walkspeed maximiert okay. und ich hole mir jetzt auch den Multiplikator auf maximal und more Rebirths, so. Aber ich will jetzt mit dir ziehen, weil sonst ist es ein bisschen unangenehm. Äh, du willst Ach, mit mir ziehen? Ich also ich, ich, ich, ich ziehe jetzt hier erstmal ein paar Pets raus. So. Ich habe jetzt den Free-Auto-Click Einfach? Ne, ich will nicht einfach. Ich will mega selten sehr gut. So, also jetzt gehe ich auf Bestes ausrüsten, dann gehe ich hier wieder rauf, sag dann wieder Auto und 100.000 Rebirths. Alles klar. Wie viel braucht man da? 500.000 für die Wüste oder wo willst du hin? Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich bin eh, eh gut dabei. So, ich habe drei seltene. Das heißt, ich bin mit der Region hier fertig. Äh, bist du Aber Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Spiel jetzt durchace, dann lasst doch ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Daniel. Das war's erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!